Willkommen zurück zu Ahead in Time! Ich habe ein bisschen die Lautstärke hochgedreht, jetzt sollte man alles hier ein bisschen besser äh, verstehen können. So und für die Leute, die das Tutorial verpasst haben, kein Ding. Wir sind hier in einem Raumschiff, als unser kleines Hat Girl, mit unserem neuen schicken Hut. Mit dem wir dashen können, wie ihr sehen könnt. So und wir haben zwei Hourglasses, die wir verloren haben, zurückgebracht. Und, äh, ja, außerdem ist jetzt uh, ist das Mustache Girl jetzt bei uns in unserer Base. Sind jetzt Freunde. Sie hat was zu erzählen. I'm psyched. Die Musik. Das ist ja fast 1 zu 1 aus Turkey Kong 64. Die Blaupausen. Das ist ja richtig geil. Ich liebe diese ganzen Callbacks, vor allem in der Musik. Letzte Folge hatten wir den homebrew theme Hier haben wir jetzt Donkey Kong 60. Ich liebe es. Ja! Yeah. No, uh, uh, oh. in a jar. <lacht> Ein einem Glas Da Dann ich wir Salz in the wound. <lacht> uh, Mustache ein bisschen crazy, oder? Aber <lacht> uh, Mafia HQ <lacht> Dumb <bad>. Probably <lacht> Aber ganz links sehen wir hat eine Art Hourglasses, der Zeituhren. Wenn wir uns Mafia Boss, the rest will Then our party will be no Problem <lacht> Oha. Ich habe einen neuen Hut, ja. Mein Zylinder habe ich weggelegt für diesen fashion neuen Hut. Und der ist jetzt immer noch zu basic? Da habe wir was Besseres vor, Mastash Girl. Oh, danke. Dieser, Dieses Garn sieht bereits im Sprinten aus. Da hast dieses in den Hut schon, aber bekommst trotzdem einen Garn. Okay. Alright. Let's go get them. Yeah! Thumbs up! Auch für euch, Leute. Thumbs up da lassen, wenn es euch hier gefällt. Also, wir können jetzt auf jeden Fall hier nochmal Homebrew für die, die es verpasst haben. Ah, wunderschön. Ah, das ist für die DLCs. Ah, okay, dann machen wir das als, als letztes, wenn wir mit dem Spiel durch sind. Wenn wir 25, also mehr als die Hälfte freigeschaltet haben, können wir hier hoch zum Elevator. Das gibt insgesamt 40. Die können wir alle hier raus. Aber leider können wir da nicht rein. Und wie bei da in das Geld reinschwimmen, leider geht das hier nicht. Ähm, hier können wir Level Select. Das ist Online-Multiplayer. Vier, dann können wir hier in den Filmstudio oder was auch immer das ist. Das hier, keine Ahnung, das geht irgendwie noch gar nicht. So, und hier für 14. Na gut, wir wissen unser Goal, wir machen einfach mit dem nächsten Level weiter, würde ich sagen. Ich mag das Movement, das ist ganz lustig. Weiter geht's, nämlich nachdem wir Fasskampf was auch immer, Akt 3! Sie kam aus dem All! Du hast ein gruseliges Bild. Das soll nämlich wir sein und wir machen denen jetzt Angst. <lacht> ich bezahle halt niemand Steuern! <lacht> Oder so. Der hat Angst vor uns? Wow. <lacht> oh, süß. Dieses Raincoat. Was ist Ja. Okay. Ich kann... <lacht> das Sound. Ja. Ding. Ich kann den Hut wechseln, wenn ich will. Also so ein Quick Change. Heißt das mit dem Hut... Ah, okay. Mit dem Zylinderhut weiß ich immer, wo mein Objective ist, wo ich lang muss. Aber mit dem Hut bin ich halt schnell am Sprint. Nee, was? Nee. Doch. Doch, okay, doch, war richtig. Mit dem Hut kann ich aber sprinten. Was geht dir bei dir? Okay, du bist einfach ein ganz normaler. Äh, hey, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte nur ausprobieren. Aber es ist echt chillig. Ich mag Regen, ne? Und so eine Regenatmosphäre gefällt mir, gefällt mir sehr. Aber leider haben wir noch kein Item, um da oben hinzukommen. Sieht aus wie so... Subway-Surfer, diese Raketen-Power-Ups. Kannst du da hochfliegen? Das ist das erste, woran ich denken musste. Frag mich nicht, wie komisch. Aber ja, gut. Und wie gesagt, ich versuche 100% zu machen. Wenn es denn auch einfach möglich ist. Können schwimmen. Okay. Für Was? Okay, ach so, ich kann ihn schlagen, aber... Nein, ich will nicht schlagen. Haben nichts getan. Das ist ganz nett. Noch. Na gut. Die Läden sind leider alle nicht offen. Hey. Aua. Was ist mit mir denn los? Wie sehe ich aus? Stell ins Wasser. Ah, schon viel besser. Ich habe bei jeder Folge, bei jedem Level, habe ich direkt irgendwelche Flashbacks zu... Mario Sunshine und Galaxy, vor allem die beiden. Hey! Bleib mal hier! Ich wollte nicht direkt töten! Also um Headkid. Muss doch nicht gleich alle töten mit deinem Umbrella. Aber wir sind mehrere von denen. Bam! Die geben uns auch immer wieder Dinger zum Sammeln. Okay, scheinbar müssen wir nicht alle sammeln. Weil die respawnen ja auch. Oh no. Ja? Hä? Wie komme ich denn darüber? Ich brauche irgendeine Eisfähigkeit, glaube ich. Was? Cool, dude. Should totally give him your. Was ist Your fish. Ah ja. Der Typ will also deine Fische klauen. Mafia. Of cooks! Number one at everything. Oh Gott. Ich kann mich hier wirklich viel umschauen. Oh er erinnert sich noch an mich. Oh ne, der will ich nicht töten. Der erinnert sich noch an mich, wie ich ihn in den Hintern versohlt habe. Was kann ich denn hier machen? Der Laden ist geschlossen. Naja, mit dieser kleinen Ordnung. <lacht> ist auch kein Wunder. <lacht> Entschuldigung. Ist auch kein Wunder, dass es geschlossen ist. Aha. Aua, natürlich brenne ich. Ey, mach mal auf. Okay, bringt nichts. Hm, hier kann man sich wirklich sehr viel umschauen. Aber ansonsten ist es hier immer noch die gleiche Area. Wir gehen nur immer einen Schritt weiter. Na gut. Wir wollen natürlich auch unser Objective completen. Deshalb machen wir erstmal weiter. Hier Ist ein Geschenk. Dieser Schatz könnte zu anderen Schätzen passen. Essen? Was? Was habe ich bekommen? Keine Ahnung. Naja, gehen wir erstmal mal weiter. Wie ich es bereits schon gesagt habe. Kann ich hier rein? Ja, ja. ja. Nee, oder? Wieso hat er Angst? Ach so, weil ich so aussehe. Ah, warte mal. Jetzt haben die keine Angst mehr vor mir. Nee. Mhm. Ja, gibt's hier einen Weg reinzukommen? Bestimmt. Ach, von hinten vielleicht. Da ist eine Tür, die so barrikadiert ist. Das kann sein. Seafood ist best. Naja. Wenn du meinst. Hier sind ganz viele Blätter. Machen aber nichts. Hängen nur in der Luft rum. Wollen sie doch. Süßer Hut, Kumpel. Das ist so gut. Und du auch. Ich verprügel sie einfach, wenn sie einen coolen Hut haben. Ja, ich bin neidisch. Ja, so sieht's aus. Hier war ein Herz. Fling! Dieser zelda sound -Effekt. Da steht irgendwas. Muss ich mal da hoch? Muss ich da hoch? Nee. Oh. Black Market? Und hier ist Mustache Girl eingraviert. Okay, hier ist das Black Market. Vielleicht kommen wir da mal später rein. Vielleicht können wir uns da später verkleiden als einer von denen. Und dann kommen wir da rein. Das wäre ja lustig. Na gut, aufpassen. Und weitermachen. Oh Gott, hier gibt es wirklich so viel zu erkunden. Ich hoffe, das stört nicht. Ich meine, das ist halt ein Collect davon. Da erkundet man halt. Ich glaube, ich bin einfach nur eine andere Route jetzt darüber gegangen, oder? Ich glaube, das ist hier einfach das gleiche. Richtig? Ein belly, belly Dive? Hm? Okay, ich kann so einen Hechtsprung machen. Aber äh, ich glaube, da fehlt mir trotzdem noch irgendwas. Business irgendwas. Hm? Ja, die schlafen hier. Die sind mir jetzt egal. Hm? Ich kann hier einen Eimer mitnehmen. Sir, kann ich nicht an einem... Oh, okay, dann dann nicht. Ich wollte hier meinen Eimer andrehen. Ups, uah, ekelhaft. Ein bisschen Wasser reinsammeln im Eimer. Ist jetzt Wasser drin? Ist ja voll unlogisch, wenn nicht. Na lass mal liegen. Muss ja hoch. Oh, oh, oh was zum... Wie schnell? Wieso kann das nicht jeder Videospielcharakter? Also jetzt mal ohne Witz. Mario und Link können sich da eine Scheibe voll abschneiden. <lacht> oh, Mann. Boing. Dang, dang, dang. Dang. dang. Das war's. Da bin ich hin. Ah, geschafft. Noch ein Garn. Den Hut habe ich zwar schon, aber ich krieg trotzdem einen Garn. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich denke mal. Sind wir sind auf dem Schiff. Die Musik ist echt entspannt, ne? Echt chillig. Auf jeden Fall sowas, das würde ich im Hintergrund anhören. Es gibt so richtig entspannte Atmosphäre, entspannte Vibes. Alike. Das gibt ein Like. Ich hoffe, auch von euch gibt es da ein Like. Boing. So, machen wir weiter. Im Klartext. Muss da hoch. Vielleicht hab bitte hoch. Na, ist auch nicht schlimm. Wir können ja super speed climben. Ich habe leider gesehen, hier ist noch was, was wir verpasst haben. <lacht> Immer alles sammeln, Freunde. Das ist ein collect like vor. Das muss sein. Bam. Nee, da springt jetzt nicht noch mal runter. Auf keinen Fall. Das muss jetzt auch nicht sein. So, dann ich alle Ballons platze. Nee. Wo müssen wir eigentlich hin? Zeig mal. Okay, wir sind schon fast da, glaube ich. Wir noch ein bisschen weiter hoch. Aber... Oh, verdammt. Hier gibt es noch ein bisschen was zu tun. Wie es scheint. Die greift mich immer noch an, obwohl ich jetzt so aussehe wie die. Okay. Ding Dong. Ha. Hä, was? Hä? Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von der Kamera und der Steuerung. Geh mal da runter, du nervst. Ich glaube, die kann man auch killen. Aber wenn es nicht sein muss, muss nicht sein. Und wie stehst du eigentlich, Bro? Du bist illegal, hallo! Ja. Sollte doch. Ja, du auch übrigens. Aua! Mano, sind so gemein! Du Minis! Ich verschwinde hier. Ich mag euch nicht. Ihr seid doof, doofe Mafia. Ich mag die Mafia hier nicht. Mafia owl with science Mafia mm -hmm. ask, you make science. Owl will say words. Mafia no understand. Mafia punch confusing owl. <lacht> Und dann <heult> er. <lacht> okay. Ah, Da müssen wir hoch. Okay. Da müssen wir hoch. Hier gibt's nichts? Nee. Oh Gott, nein, da ist auch noch so viel. Lass es erstmal liegen. Bestimmt können wir das auch später noch alles machen, oder? Er redet mit mir. Was? Okay. Wieso sieht die Waffe mit jedem Charakter wie gleich aus? Jeder Mafia-Charakter ist einfach dasselbe Dude, gefühlt. Auch mit der gleichen Stimme und alles. Oh, du bist schon da, Ups, it's slimy like Space Alien. Maria Sasbestipp, Maria Nu All along, Maria is being invaded by Aliens. Richtig. Was hat jetzt mit mir zu tun? <lacht> Was? Ey, rennt weg. Mit meiner Uhr. Das geht so aber nicht, Kumpel! Wie komm komme ich denn da rüber? Okay, ich versuch's! Ja! das geht! Wow! Wie weite Distanzen kann ich denn bitte überspringen? Ah, oh, das ist ein Garn! Der ist mir worth it. Ich brauche den Garn. Was? Ich darf nicht? Okay. Ich habe es gerade selber mitbekommen. Ich darf nicht. Jumpscare ah! Hey, ich denke, ich bin der Einzige, klettern kann, ja? Ich kann auch klettern ja, ich kann ein bisschen klettern Na gut, ich komme da schon noch hoch Keine Sorge Hey, ja Puh, wow! Wir sind ein Monster Aua Mario Speedman gebongt Nicht gut Aber guckt ihr euch auch so Mario Speedruns manchmal an es ist immer lustig, wenn sich jemand bonkt und dann reset. Du, du, du, du, du, du. du, du, du. du, du da ist er! Hey! Komm zurück, you big -a monkey! Leave Mafia alone, you monster! Hier, if Mafia gives you this, will you go away? Mm, okay. Aber bevor ich jetzt nehme, gibt es hier noch irgendwas drumherum? Nee. Okay. Da haben wir unser drittes! Yay! Yeah. Für die Leute, die nicht wissen, wie das Spiel heißt. Das Spiel heißt Ahead in Time. Was da drunter ist, der DLC den kommen wir noch. <lacht> Vielleicht schneide ich die auch raus, das weiß ich jetzt noch nicht. Uh. Oh, okay, Mastischke, wie geht's weiter? Okay, noch keine neuen Ideen, keine neuen Pläne. Wir machen einfach weiter, sagte. Okay, können wir machen. Hab ich nichts gegen. Los geht's. Mit Kapitel 4. Okay, nieder mit den Mafias. Oh, oh. Der macht mir Angst, mit seinem großen, riesigen Zylinder, den ich nicht habe. Noch nicht. Also kommen wir jetzt hoch? Aha. Yeah! Ich würde ja vorschlagen, dass ich erstmal die Story alles mache. Und wenn wir mit einer Welt durch sind, kann ich ja nochmal alles in der Welt erkunden oder ich mache das erkunden ganz am ende wenn wir alles alle abilities oder so haben aber ich würde sagen damit wir die folgen nicht zu lang machen weil jetzt habe ich für ein level schon knapp 20 minuten gebraucht mache ich alles so wie das spiel es von mir verlangt wie diese roten kanonen im sunshine nur right. okay. so, kein ding was machen die da mit dir? Es geht gar nicht, ey. Lass dann einmal Mädchen machen, Ruhe. Idioten. Äh, wen beschmeißt du mit einer blöden Dose? Das hat irgendwas gesagt. Ich weiß leider also nicht was. Das sind wir mir direkt weggeskippt worden. Das ist ein Grund. Go away. Please. Na los, es ist Showtime. Okay. Ich da einfach. Bam, bam, bam. Ja, okay, das haben wir schon gesehen, wie ein bisschen rum es geht. Oh nein. Glücksspiel. Casino. Und Küche. Darf nicht vergessen werden. Theater. Hey, da hat man eine Uhr. Tetre. Tetris. Tetris. Nee, ihr seid doof. Ja, ich hoffe ihr verständlich euer ganzes Geld. Ja, ich hoffe, seid Glücksspiel ist nicht mehr. Nee. If Small Child get Gambling Problem, it's her own fault. These roulette tables are purely for looks. No gambling here. Oh, das sind einfach nur Tische. Die sind nur so aus wie Glücksspiel, aber es sind nur Tische. Okay. <lacht> Na gut. Bam, Na, wenn das so ist. You should leave. Was ist das ja eigentlich für ein Ding? Das macht mir Angst. Das glitscht total rum. Gucken wir uns gleich an. Ah, sorry, wir reden nur. Tschüss, Tschüss. Ich gehe nicht nach Hause. Ich bin hier geboren. Geht okay, das war eine Lüge? Aber trotzdem. <lacht> Dieses SpongeBob-Meme. Den lasse ich in Ruhe. Es schüttet draußen immer noch. Von hier aus ist der Regen aber viel schöner. Ja, äh, äh, alleine, äh, Opfer. Boah, äh. Oh, ist savage, du. Und so also richtig. You Mafia not oh, Problem Mafia Problem Okay, wir sind aufpassen vom Mustache Girl. Sie ist die unruhige. Wir waren gespannt, aber hier kann man hoch. Uh, oh, Ratten! Hier sind Ratten! Wir können zerstören. Die schubsen uns wahrscheinlich runter, wenn wir sie nicht zerstören. Und hier haben wir Essen? The Mafia are terrible at gucken. But fear not. Cooking Cad is here. I'll prepare the actual dinner ab hier. And swap the food before anybody eats the Mafia's gucken. I'm fairly certain someone would die if they had the Mafia prepared food. Okay. Aber das sieht auch nicht besser aus. Einfach lebende Hummer. Die würde ich nicht essen, du. Hier, nur für dich. Ach, bin ich nicht nett. Nee. Was ist aber denn hier? Hier ist irgendwas versteckt. Ah. Irgendwas müssen wir da drauf stellen. Können wir Glücksspiel spielen? Ein Badit? Nee. Natürlich nicht. Sonst Age Trading direkt auf 18. Das können wir spielen. Es sieht so aus, als ob nur die Landeswährung genommen wird, aber du hast leider vergessen bei der Wechselschule vorbeizuschauen. Hm. Verdammt! Doch kein Müsse, ich Glücksspiel, verdammt! Und warum gehst du so rum? Hi da, junger Junge. Ich bin aus einem weit Land. Ich habe alle Körner der Erde gesehen. Und jetzt schaue ich kleine Pfeile von meinen Du kannst mich den Badge-Seller nennen, denn ich schaue und schaue Badge. Ich kann dir mit starken Hähigkeiten und Upgrade zu deinem Hatt. Wenn du Geld hast, natürlich. Ganz viele Pons. Ach, der Dinge sind Pons. Okay. Erlaubt dir einen weiteren Anstecker auszurüsten. Zieht automatisch Gegenstände nicht dich ran. Aber schon rettet dich vor großem Stürzen. Okay, kaufen wir mal den hier. <lacht> Wie die Lumas. <lacht> yeah! Ein Anstecknadel. Noch mehr? Ich will noch. Ähm, das hier. Zieht automatisch gegen die Handy ran. Put a badge on it. Und das letzte uns auch noch leisten. Regenschirm, rettet sich vor großen Stürzen. Hört sich cool an. Jetzt wissen wir auch wofür wir das die sammeln sollen. Aber ich glaube jeden einzelnen Cent zu sammeln ist auch nicht wichtig. Ah Leute, jetzt haben wir wirklich Sticker in unserem Hut. Das ist for real. Goodbye. You're scary. Okay. Uh, cool. Nice. Bro, Bro du... Schau dir mal seine Beine an. Es slidet einfach nur. Wie in uh, Kokiri Village. Bro, darf ich bitte durch? Bro! Okay, ich darf nicht ins Theater. Kann ich vielleicht hier rein? Hier ist eine Luke, aber da kommen wir noch nicht durch. Wir brauchen die Immobilie immer noch. Oh, hier können wir aber rein. Können wir ein bisschen Chaos stiften? Ah, hier ist die Küche. Haha. <lacht> Lass mal alle kaputt schlagen. Ein bisschen umschauen. Hier können wir was machen. Das sieht wie die Mafia-Version eines 5-Sterne-Essens aus. Aber es riecht nicht danach. Du könntest vielleicht was davon probieren, aber du möchtest das nicht auf deinem Grabstein stehen haben. True, true. Go ahead, kid. Bitteschön, Mädel. Kein Problem, Mädel. Huh? Wie soll ich das denn aufmachen? <lacht> Wie hast du dir vorgestellt, dass ich das öffne? Ich brauch dafür einen großen fetten Schlüssel. Hab ich einen? Nein? Haben die einen? Irgendwo? Hast du einen? Kumpel? Oder hat da irgendwas? Nee, das ist eine Zigarette. Aua! Nee, ich kann nichts machen. Mach die Tür auf, während ich wache stehe. Ja, das ist doof. Mir fehlt ein Schlüssel. Habe ich mich vielleicht nicht genug umgeschaut? Hier ist Geld. aber dürfen es natürlich nicht nehmen, sonst werden wir rausgekickt. Ähm, wo finden wir einen Schlüssel? Oben vielleicht? Habe ich oben noch über was... sehen? Komm ich, ich nochmal nach oben. Ah, auf dem drauf springen und dann so jetzt bin ich wieder oben. Hm, ich überlege eh gerade, ist das hier oben noch? Sollen wir das Essen hier vielleicht? Ah, glaub, das ist ein Tipp. Ich glaube, wir sollen die lebenden Roma mitnehmen und die dann dort vorne hinstellen. Sind sie abgelenkt, vielleicht oder so? Ernsthaft? Kann ich nicht Mario 64 mit den Hasen durch die Tür irgendwie? So? Ja, es fliegt auf jeden Fall in der Luft. Das ist ein, äh, ein Schritt nach vorne. Moment. Da kann ich dann wirklich glitschen. Ah, ich werde direkt teleportiert. Und da. Oh, das ist geht! Ja, <lacht> ja, yeah, Mario, Mario 64 Speed zeigt sich, dass ich hier was drauf habe. Aber es bringt nichts. oder habe ich es falsch verstanden. Das ist das was, das ist doch der Schlüssel. Ah, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es. Oh, das, das hat jetzt wirklich mehrere Minuten gedauert, um umzuschauen, was ich tun könnte. Ich glaube. Ist das richtig? Ja. Ey, den haben wir sogar in der Hand. Ich könnte sogar damit schlagen, wie so ein Schwert. Cool, I like it. Ja, das ist hier der Schlüssel. Okay, da schneide ich für euch raus. Das hat zu lange gedauert. <lacht> Trotzdem lustig, wie ich es geschafft habe, das Ding hier reinzubekommen. Das macht mich immer noch glücklich. Okay, auf damit! Oh, bin ich hier im Kühler? Oh nein. Ja, bin ich. Aber da oben ist ein Ausgang. Mit ein bisschen Platforming schafft man es auch hin. Aber ich will mal gucken, was es hier gibt. Aua. Was es hier gibt, wollte ich sagen. Ah, dann möchte ich den Job wieder machen? Okay. Auch da. Heiß. Nee, es ist kalt. Girl, es ist kalt. Mann. Was habe ich eigentlich gerade gemacht? Für ein... Ah, ich habe den Stick reingedrückt. Warte mal. Hast du den Sound gehört? <lacht> oh mein Gott, ja, das ist das konform ist, das dass die auf jeden Fall eine Partnerschaft hatten. Oh mein Gott, das ist ja endgeil. Ich glaube, das Spiel muss ich auf jeden Fall, wenn tue, ich es durch habe nochmal Online spielen, auf jeden Fall. <lacht> ah, einfach nur springen, nicht dashen. Du widerstehst dem Drang, einen Fischwitz zu machen. Du schaffst es, obwohl dir aber einer auf der Sitzung... Ja, nee du, nee, du, nee, nee, nee, nee, nicht gut. Hey, bist du denn da drin? Oh, kochen, verrückten Mischmasch. Ich, ich kann was hier machen mit den Garn jetzt, ne? Enough to snitch a hat Oder stitch the hat? Auf Englisch, aus ist noch Grund. Hexenhut! Oh, süß. Hexnot! Koche verrückten Mischmasch! Oh, ich mag den Hut, der sieht cool aus. Hä? Oh, ich bin mager jetzt! Ah, jetzt kann ich so auch angreifen. Oh, das mag ich, das gefällt mir, das ist cool. Das Spiel macht nicht Bock. Zuerst.. Ah! Warte mal! T-Bagging! <lacht> okay, lass was. Checkpoint reached. Ist auch sehr gut, weil na wohl. Ich lass noch. Ich lass noch ein bisschen. Oh, cool. Ein einen Garn. Das ja, für Sprinten kriegt man sehr viele vom Sprinten Garn, aber warum auch immer. Haben wir halt schon. Da sitzt der. Und hier sind die anderen. Hi. Was haben wir denn hier? Secret? Also, ich sehe nichts. Vielleicht ist ja ein Secret, aber ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Kamera. Wo muss ich lang? Hier muss ich lang. Okay, danke. Chefkoch, bb Mama Mia. Oh Gott, er hat mich erwartet. ja! Traut euch! Noch mehr von euch? dachte ich mir ich behalte es mal warm und ready für den Einsatz